sie voraus. 20 Sekunden. Da nicht so viel mit Wald. Ah, Hey, da ist das das kommt an. da vorne. Scheiße. Nicht so viel mit Wald, sagt er. Hat er schon mal so Netz Betzsack geschaut? Ja gerade, wo ich es gesagt habe, da war doch nicht so viel mit Wald. Der Rieger, der Rieger, der Rieger. Wenn ich höre LZ und dann eine Zeitangabe, muss ich immer an die T-Day-Szene machen. soll da Jeff Ryan denken, Es ist keine Zeitangabe, es ist eine Höhenmeterangabe. Ich, ich muss dann wieder denken, als die Ecke haben die Leute da ausgestiegen, sind die den Hügel hochgerannt haben, sind über deinem halt. Danny, wir können uns Leute, wir sind da! Go, go, go! Ja. Nach hinten weggehen, nach hinten weggehen, nach hinten weggehen! Ja. Nach hinten, nach hinten! Giro, raus mit dir! Doppel V! Doppel V, raus mit dir! Wir werden hier leer, go, go, go! go. Alter, du! Check, er ist leer! Schöne Landung, Willi, muss man sagen! Das ist ein drop Gut, ein Dropbox! Ja, war nicht wirklich geeignet! Ja, Außer der wenn der du irgendwie abgeknallt werden willst!